Der Protesttag begann mit einer angemeldeten Kundgebung am Bahnhof und anschließend der Demonstration zum Gericht. Mit Redebeiträgen aus der damaligen Aktionsgruppe von Unterstützerinnen und einer VW-Mitarbeiterin. Diese erklärte, sie baue keine Autos, sie verkaufe ihre Arbeitskraft. VW müsse keine klimaschädlichen Autos bauen, könne etwas anderes produzieren. Für Stimmung sorgte eine Samba-Gruppe. Elf Jahren gab es sowas schon mal unter dem Namen Abwrackprämie und es war damals genauso bekloppt und ungerecht wie heute. Und Die bewegten sich anschließend Richtung Gericht auf dem Gehsteig, weil die Wolfsburger Versammlungsbehörde der Auffassung ist, Demonstrationen dürfen den Autoverkehr nicht stören. Vor dem Amtsgericht versammelten sich Unterstützerinnen auf einer Wiese. Nur vier Personen, inklusive Pressevertreterinnen, wurden in den Verhandlungssaal reingelassen. Dort wurde gegen 11 Uhr bekannt gegeben, dass vier Menschen der Umweltorganisation Robin Wood festgenommen wurden. Sie wollten an der Stadtbrücke vor dem VW-Werk einen Banner gegen die angekündigte Abwrackprämie für Autos aufhängen. Der Autogipfel war aufgeschoben, aber nicht aufgerufen worden. Die Versammlung der Robin-Wood-Aktivistinnen wurde durch Security von VW und später die Polizei gesprengt. Mit der Begründung, die öffentlich zugängliche Brücke würde VW gehören. Vor dem Amtsgericht entschlossen sich die Anwesenden, eine Spontanversammlung zur nahegelegenen Polizeiware zu machen, um die Festgenommenen in Empfang zu nehmen. Auch diese Versammlung wurde durch die Polizei unterbunden und eingekesselt. Zunächst mit der Begründung, die Versammlung würde den Autoverkehr stören. Doch auf dem Gesteig ging es auch nicht weiter. Die Menschen wurden ca. Zwei Stunden lang ohne Wasser in der Prallensonne festgehalten. Ich glaube, die Polizei kennt die Rechte nicht so gut und wer Macht hat, hat recht. Ah! Und eigentlich wollen wir eine Spartanversammlung zur Gesa machen, sammelstelle Und warum wird sie nicht auf? Gibt's da eine Begründung dafür? Ähm, gibt's da eine Begründung dafür? Ich glaube nicht. Freie Pressevertreterinnen erhielten Platzverweise für die ganze Stadt. Gültig bis zum nächsten Tag. Trotz Presseausweis. Einem Journalisten wurde sogar die Fotoausrüstung beschlagnahmt. Eine andere Journalistin wurde bis zum Bahnhof überwacht und zu ihrem Zug begleitet. Vier Aktivistinnen von Robin Wood wurden bis zum Abend 18 Uhr festgehalten. Niemand durfte sie in Empfang nehmen. Gewahrsam wurden die Betroffenen unter Druck gesetzt. Sie sollten ein Schreiben unterschreiben, in dem steht, dass sie auf ihre Rechte als in Gewahrsam genommene Person verzichten. Das willkürliche Geschehen in Wolfsburg wird ein juristisches Nachspiel haben.